Ja, das kann man auch essen. <lacht> Nicht Zombiefleisch. Und bleibt nichts anderes übrig. Hey und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Varus Sora. Ich bin ja von der, in der ersten Folge von Steve gestorben, aber sie haben entschieden, dass ich wiederbelebt werde. Okay, genau weiß ich nicht warum, aber ich join jetzt auf jeden Fall und nehme jetzt ohne Stevie auf. Hallo! Oh, bin am Spawn. Alter, oh, und es ist Nacht. Und oh, wir habe 10 Sekunden Schutzzeit. Okay, und das Atmen ist da. Was jetzt auf jeden Fall nicht passieren darf, dass ich von irgendeinem Monster attackiert werde. <lacht> und warum ist da alles schon. Oh nee! Ich muss den aber hinmachen. Das Skelett. Zwei Skelette vor sich. Ah, warum genau Babyzombie, wenn man nichts hat? Alter! <lacht> What's going on here? Okay, das war schon mal heavy, aber. Ich kenne genug Waus, wo sie von Babyzombies gestorben sind, weil das Gefühl die dümmsten Monster sind. Und ich hoffe, der Admin, ähm, ist eher am ähm, werkeln und nicht am ähm, spülen ich hoffe jetzt einmal so Ew. Ich muss einmal in die richtige richtung gehen Philipp und immer aufpassen, dass der K lol warum ist da unten noch ein Baum bringen? und auf jeden Fall muss ich aufpassen, dass mir ich mach sowas Creeper-Hole. Und ich muss auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen, wo der Steve war. Ich glaube, das war in der Richtung, da drüben. Ja, die Spitzhacke kann ich mir eh nachher machen. Wow, Warte, mal, Sprinten, du in Nether. So Hardcore einstirb? Ja, so laut Hardcore sein. Letztens habe ich ein bisschen Sprinten und war instant auf Hardcore essen. Um, wir sind da gespawnt in der ersten Folgen in die Richtung gelaufen, das werde ich auch machen, damit ich nicht zu weit vom Steve entfernt bin. hier 5 Blöcke Das mache ich später noch. Okay. Ich würde mal ein bisschen vom Spawn wegkommen, oder? Oh, ja, weil, ja, eine Höhle oder so wäre praktisch. Ah, oh, ich habe mir das ja schon gesichtet. Finde ich. Ja, doch, aber. Oh je. <lacht> ja wahrscheinlich Treibson wäre halt geil, ne? <lacht> ja wir sind irgendwo in die Richtung. Oh Oder ich bleib gleich da und hol mir mal Eisen. Aber ja, das kann schon sein. Ja, es geht auf jeden Fall schneller, naja, aber... Ja, Sandhöhlen mag ich nicht. Eißen wir mal echt praktisch, dass ich nicht da ohne Rüstung und umlaufen und essen. Nur gerade kein Essen, irgendwie war. Wo muss essen. Man muss man das Eisen? Sind die Spinnen ja schon wieder? Alter Schwede, man muss da echt aufpassen. Ich will ist dumm in der Schwede. Ich schwimme da. Alter, wie verschläge Schläge das denn? Vier. Ach, wow. Alter, schwede, ist ja, Gott sei Dank gibt's gerade da, glaube ich. Ein Damage mehr. Gefühlt uh. habe ich fühlte, wieder einen Bogi hier? Ich es trotzdem mit dem Fleisch in Reggie wenigstens wieder. Hopsi. Mhm. Ich bin irgendwie eher konzentriert auf dass da nicht irgendein Monster kommt. Und oh, es ist leider sehr neblig gerade. <lacht> ist der neue Stack schon weg? Nein, hab ich nicht. Ist die Animation im normalen Minecraft schon? Ja, wenn es regnet und so. Nein, Shader ist das. Shader, Mann Ja. Dann Shade wie immer. Oder nur A. Oder nur A ist. Ja, anscheinend. Ich glaub, so ein Creeper von oben bin Ja, ähm. Holz habe ich auf jeden Fall genug. glaube ich. Essen brauchst du. Ja. Und cool wäre noch. Oh, es ist noch rechts. Oh, mit dem Fall habe schon was gesehen. <lacht> auf mit dem Fall ja. Boah, ich schaue immer so viel. Naja, man kann halt auf Euro Mode gehen und nicht schauen, aber... Ah, warum muss es denn regnen? Dann heißt es so duselig mit dem Shader. <lacht> und ohne Shader ist es leider stark dunkel. Ja, das ist ein bisschen atmosphärisch Ey, ich könnte eigentlich mal zum Braten anfangen Ja Und ja. auch noch Essen suchen Ich brauche das mal da oben oder so Ich nehme den mit auf die Ist ob das klappt nur? Ja. Gehen wir mal zu was Coolerem oder? Alter oh, Schwede. Ja, das kann man auch essen. <lacht> <lacht> nicht <Zombie -Fleisch. lacht> Und nicht Zombiefleisch. Da bleibt nichts anderes übrig. Da droppen die Zombies schon. Oh, Alles es steht in <lacht> <lacht> Ai, Eieiei. Hier racket wir nächstes Mal wieder. Ups. Ja, die Höhle wäre aber gar nicht so schlecht. Nur wir brauchen auf jeden Fall Essen, bevor ich in die Höhle gehe. Dann sterben wir dann in der Höhle. Ja, das stimmt. Ist es so ausgewachsener? Ja warte mal. Nein, es ist ich glaube ich eh schon Tag, aber dadurch, dass es regnet, sterben die Zombies nicht. <lacht> so, ich baue mich da mal auf. Eisen. So Jetzt haben wir wenigstens mal Eisen oder wirklich leichte Rüstung haben wir gell? Das freut mich schon mal dann sind wir glaube ich nicht mehr hin von irgendwas dumm und so wie das da Wow Auf jeden Fall. <lacht> irgendwie so ruhig. Oder? Wo ist der hin? What the fuck? Keine Ahnung. Oh, es von lauter Hupfen geht man Essen sofort, aber oh, ich seh's das. Mhm. Ja, nee, ich ernähre mich halt bis jetzt nicht. endlich einmal was Gescheites. In deinem Projekt sind, glaube ich, wieder zwei Leute von Essen, Hungertod gestorben. Das passiert mir Gott sei Dank nicht, weil ich nur drauf schaue, dass ich nicht verhungere. <lacht> Leider haben wir jetzt schon sehr viel Zeit verbraucht, sage ich mal. Aber man hätte eigentlich nicht viel anders spüren können. Jetzt bist du ja in der Nacht gespawnt. Es war noch G Regen zusätzlich. Und das ohne Ida. Aber wir haben jetzt schon mal 8 Fle Fleisch. Ah, da kommen wir mal weit. Solange ich nicht so viel dem Hub. Und Leder haben wir auch schon. So, jetzt ist er weg. Das war einer der Admins, glaube ich. In dem Projekt gibt es ziemlich viel Admins, weil irgendwie keiner so richtig checkt wie man Plugins macht. <lacht> Aber macht nichts. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal das Essen braten. Das ist da war schon alles fertig. Super. Ich machen wir einfach so. Ähm, machen wir mal Brust. Ein Schwert. Ja, holt es aber genug, oder? Äh, ja, es kennt mehr so. Ja, ich kann auch ein bisschen Äpfel fangen. Ne? Ehrlich gesagt. Das brauche ich brauch nicht. Ich soll gleich so weit fangen. Ne? <lacht> Mach ich halt ja wirklich. Ja. Okay, die Bäume geben, glaube ich, schlechte Äpfel als die normalen, aber ich würde jetzt nicht weit weggehen. Ich mache jetzt einfach einen Holzvorrat, dass ich genug Holz habe. Und vielleicht ein paar Äpfel. Steve freut sich bestimmt, wenn ich sage, oh, uh, da war Äpfel. <lacht> vielleicht finden wir da drüben noch ein paar Tiere, Ja, hast du schon eine Höhle im Blick, oder soll ich denn die gleiche? Ich besitze nur die andere gesehen, wo du drin warst. Soll ich da gleich eine, aber es ist direkt am Spawn. Ja Da unten uns der Höhle. Hm, war ich noch keine drin. Nein, das nicht. Mehr. Oder suchen wir einfach eine neue? Ich bin noch erfolgreich, gell? Normalerweise. Ja, holt's haben wir jetzt auf jeden Fall genug. ist ja, stimmt. Ist auch schon gebraten. Das ist nice. Hab ich noch irgendwas? Nein. Nö. Ja, dann nehme ich das da mal alles mit. Der ja, ist schon fertig. Ja. So, und jetzt, meinst du, zu der du die Höhle oder andere suchen? Nimm die ich will ja früher andere von nicht Wieso? Ja, okay, dann halt nicht. <lacht> Äpfel drop da auch gerade keiner leider. Warte, ich schaue mal noch kurz oben, irgendein Schwein oder so, da waren nicht so früher. Gott nicht. Ist das Holz ein bisschen. Aber ah, ist die Red zu Äpfel waren sind hey, da ist schon da keinen Ja, wenn da jetzt keine Äpfel sind, hätte ich gesagt, gehen okay, wir jetzt in die Höhle. Nein, so ein Lager, eine Äpfel. Die Blätter brauchen aber auch lang. Ja, nein. Ja, dann klopft sie selber weg. Wenn nein, nein, nein, es nein. So nein. So, Wenn ich die selber aufklopfe, sind die drei Minuten weg. Ja, wirklich. Und das sind die schlechteren Bäume, die geben nicht so gut. Mhm. Die normalen Vanillebäume, die braunen, gehen besser. Die sind aber gerade nirgends, deshalb kann man da jetzt gerade nichts machen. Jetzt soll die eh schon gewesen sein? Nein. Ja, wir lassen da am besten keine Spuren übrig oder so, dass da drin ist. Ich bin. Jo, man sieht leider nicht so viel. Es geht. Ja, ich find's schon bei mir. Hoffentlich sieht's im Video auch gleich gut. Pfff. Alter. Er ist schnell explodiert. Da bist du nicht halt drin also. Jo. Kohle brauche ich jetzt immer nicht. Oh, Eis. Viel Kohle, Alter. Genau, ja, Mann. man. Vorher hole ich Eisen, bevor ich Kohle Aber den können wir schon wieder brauchen. Hm. Das braucht man gleich, weil dann kann ich halt vielleicht eine Hose gebauen. Brauchst du noch einen Iron für eine Hose? cool, oh, dass du das denken Schauen wir ein bisschen. wenigstens haben wir ein bisschen Glück mit Iron Iron so, da la nehmen wir aber wohl Kohle mit weil der Flip aber stimmt eh, ja, wir haben bekannt mehr ja und der Steve natürlich oder Fülle Man natürlich, man soll direkt über Earth gehen und alles liegen und stehen lassen in der Höhle. Und das hätte ich gesagt, das mache ich gleich direkt nach dem Eisen da. Weil dann habe ich eine Hose und eine iron Pickaxe wahrscheinlich. Hoffentlich, sage ich mal. ja das Iron da kann ich schon noch mitnehmen, wenn ich da schon so am Braten bin. Kümmer. Ja, dann haben wir gleich Hose, Iron-Picke, und dann gehen wir gleich Höhe 11 und so mal gleich da am Spawn bleiben, sicher. Warum nicht? Warum nicht? Snipen. Gut, hier keiner, ha? Hm? <lacht> Kohle haben wir jetzt auch mittlerweile schon relativ früh das gefreut, ne? Da ist aus, gell? Ja. ja. Ja, ich sag, gesagt, ich baue mich aus durch, aber ich so, dass keiner folgen kann. Ja, du kannst du jetzt noch die Höhle ein bisschen ja. langer. Nein. Was ich will ich Ja, was will ich auch? Ja, kommst du auch, Ja, bestimmt nicht so schnell, wie wenn ich mich gerade aus bei Wow no, die Wahrscheinlichkeit ist gut, oder? Ja gut, brauche ich noch nicht so lange die App die ich brauche nur die erst also bis jetzt. Ja der Höhle findet man die ja nicht Na, wir haben ja nicht der Fall geöffnet. <lacht> Achso, ich habe noch genug Eisen machen noch mehr Sachen zum Kopf. Na, ich baue jetzt direkt weg auf. Okay. Die Folge ist jetzt mal aus. Ja, dann würde ich gleich mal sagen, danke fürs Zuschauen.